Hey Leute, willkommen zurück zu... ich äh, zu Pokémon Let's Go Pikachu sagen? Nein, wir spielen natürlich Call of Duty World of War. Und... Kann ich da nach vorne? Dankeschön. Äh, ich wollte eigentlich... Okay, dann warten wir noch kurz. Granate? Hund? Granate. Oh. Okay, das ist viel zu ungenau ohne Zielfernrohr von hier aus. Oh, ich will das nicht machen. Ich muss hier weg. Ich habe so die Hoffnung, das gibt einen Erfolg, wenn ich das genug mache. machen wir nicht. Nö, das machen wir nicht. Kommst du raus? Ja, kommt er wirklich. Geil, jetzt haben wir richtig Munition. So muss ich wieder Support geben. Oh. Hardcore. Echt? Also, ja, so. Stell dir vor, da steht einfach einer auf dem Dach und kann mal so 30 Leute töten, mal eben so. Das ist schon heftig. Ich weiß, es ist Krieg und so natürlich, aber ich finde es immer ein bisschen heftig, wenn man sich das so vorstellt. Aber hey kann jetzt sagen die haben angefangen macht halt auch nicht wirklich besser was muss ich denn da hinten machen welches mg da ist ein mg ich warte mal kurz wir haben zeit Ich weiß nicht, welches sind kümmern. Jetzt reicht's. Jetzt geh wieder hier rein. Mach das jetzt einfach so. Ich hoffe, das klappt. Achso, die haben MGs auf den Maschinen. So, jetzt habe ich es gecheckt. vielleicht das hier oben. Ist das ein MG? Das könnte sein. Ich weiß genau, dass die mich auch haben wollen, nämlich. So, das ist ein Halbautomat. Wenn ich einmal drücke, gibt es eine 5 reihe so. Ja, wir können lieber mit MG weiter. Es klappt nicht ganz so gut mit der Sniper. Oh. Was willst du noch einen Sanitäter haben? Kennst du, das freut mich natürlich. So. Okay, wir dürfen hier also nichts machen, weil wir zu nah sind, oder was? Oh das... ...despawnt. Uh. Das war zu erwarten. Wir haben gerade ihren Kommandanten getötet. Klar werden die uns jagen. Okay, Alles klar. Ja, klar, natürlich. Also, ja, verstehen, verständlich, klar. So hoch, komm, wechseln. Ich mach nichts mehr mit Sniper hier. Hoch. Kommst du? Ja, komm, lauf. Ich glaube, ich wurde getroffen. Und das ist dann die Story von Call of Duty Classic, das wir natürlich auch gespielt haben. Muss wird unten verlinkt sein. Aber ja, einfach mal so nebenbei erwähnt. Aber ja, cool. Weil da reisen wir wirklich in die Stadt. schon wieder? Okay. Ihr Land, ihr Blut. Perrin Petrenko dritte stoßtrupp die es geht Tommel. Tommel. treff ich Truppe. Drei, zwei, Lupin, Drei, zwei, drei. Sagen wir noch? Okay. Interessant, wie der die Häl Hand hält, aber ist okay. Also, es geht. Haben Sie überhaupt eine Rüstung? Also, eine Schutz an? Irgendwie eine kugelsichere Weste oder so? Rüstung ist ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt sagen, aber. Irgendwas? Nix. Die Russen, die brauchen das nicht. Wieder so le oh. die mp40 würde ich schon gern haben dankeschön springen kann ich natürlich auch wieder nicht überall klar Okay, das war blöd. Das müssen wir also einnehmen. Okay. Komm, ich nehme das Gewehr zwei und bis mit. Weil das scheinen die meisten zu haben. Mal gucken, was das kann. Nicht mehr als meine Mosin. Mit mehr Munition aber. Wobei da kriege ich eine MP40. Von irgendwo werde ich beschossen, aber ich check's nicht von wo. Irgendwo da oben. Ah, da oben. Guck mal an. Ich rutsche einfach mal durch den Leichenhaufen durch, klar. Oh, Kurz warten. Genau deswegen wollte ich warten. So, das sollte jetzt mal sein, langsam. Los geht's. Ich wollte einfach nur einen Monotop schmeißen. Der gehört zu uns, das ist Das heißt, wir kämpfen mit Resnov zusammen hier jetzt mal ein bisschen nach vorne, würde ich sagen. Klar, natürlich. Ja, wahrscheinlich habe ich den übersehen. Aber das war zu spät. Ich habe es gesehen, ich wollte drücken, aber das war zu spät. So, diesmal rechtzeitig. Ich finde diese Granaten so komisch. Die haben halt so einen Griff und die Explosionsköpfe oben. Die sind vielleicht einfacher zum Werfen. Ich weiß es wirklich nicht. Hat es ja nie probiert, aber vielleicht. Ich finde sie nur komisch vom Design her. Wir haben jetzt richtige Granaten, sehe ich unten rechts. Wobei, wenn ich sie werfe, werden wir wahrscheinlich dieselben haben. Kurz ausprobieren. Ja, genau die haben wir auch. Drunter nachladen und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Ich schleiche mich ein bisschen um die Ecke, also schleichen ja ist ein bisschen übertrieben bei mir, aber wir gehen da um die Ecke und hier rein. Das müsste wieder Peslov sein da vorne oder Peslov? Resnov, nicht Peslov. Und links kommen die rein, nämlich okay. Das war knapp. Schade, <lacht> man muss ein bisschen ausprobieren, aber es war dumm. Leider, leider war es nicht schlau. probier es doch mal so, komm klar schießt er direkt auf mich natürlich fick dich So haben wir das auch schon erledigt, dann geht es hier wieder weiter. Okay, ich muss jetzt zuerst mal gucken, dass die nicht nachkommen vielleicht. Oh, das war dumm, das war dumm. Ja, ich wollte... Ich, okay. Ich habe im Laufen die Granate verfehlt und dann erst noch eine eigene geworfen in den Bunker rein. Das war ziemlich dämlich. Habe ich gemerkt. Hier, Fre Ist sie so schwer zu fassen? Hm. Da habe ich doch einfach weg Scheiß drauf. Dass man diese 2 mm braucht, um die Granate zurückzuwerfen, ist ja voll bescheuert. Ja, ich zeige dir deutsches MG hier. Guckt mal, was ich für euch habe, ihr Noobs. Ein original deutsches MG, glaube ich, und so, weil ihr das benutzt. Ich bin tot. Ja, seht ihr? Ja, die Granatenwarnung kann ich mal, wenn ich da hinten im Ecken stehe. Ehrlich gesagt. Stirbst du jetzt mal, du Drecksau? So geht doch. Dankeschön. Wir rennen wieder rein. Ist mir jetzt egal. Bist du dumm? Da läuft du einfach dran vorbei. Ja, ich kann. Okay, ja. Leck mich doch am Arsch. Ernsthaft. Drecksmission. Das wird's da schmutzst du gleich wieder, aus der Controller nicht da ist. Da. Halt die Schnauze. Du kannst gar nichts. So, hier ist ein bisschen aufgeräumt, wir rennen weiter mal wieder zur Abwechslung, weil ich das noch nie gemacht habe. Der müsste tot sein. Da drüben lebt, glaube ich, noch einer. Die Granate hinter uns. Nö, hier lebt keiner mehr. Gut. Ups, das war einer von uns. Mal wieder. Wie kann der von hier drin rauskommen, wenn hier drin so viele Truppen stehen? Schon ein bisschen unfair, ne? So, dann stimmen wir mal den Bunker hier kurz. Gucken, ob hier noch jemand ist. Nö, sieht gut aus, mal. das bist du ein, ein MG, das ist gar nicht mehr so schlecht. Wobei ich habe meine MP40, das reicht mir mal. Weil die Nagant ist auch nicht schlecht, merke ich. Klar, ich stehe jetzt hier einfach mal alleine mal so eben, obwohl hier anscheinend Leute sein sollten. Guck mal hier drin, was da los ist. Ist jetzt nichts, das ist gut. Wenn nichts los ist, ist immer gut, ich warte jetzt hier einfach mal ein bisschen. Haben wir Zeit. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Was, hinlegen, blockiert. Ich lieg die ganze Zeit schon. Nein, leite ich nicht, ich will nicht. Äh, uh, what the fuck, was war das gerade? Plötzlich stehen neben uns drei Panzer aus dem Nichts. Von uns. Vier. Der gehört auch zu den Gegnern. Das heißt, wenn der weg ist, ist das schon mal etwas. Gut, einer ist weg. Immerhin kriegen wir die durchs Haus durch noch. So. Jetzt will ich meine MP40 zurück. Neuer Panzer, natürlich. Voll enthusiastisch. Mehr Panzer! Mach ich, ja, chill. Kurz nachladen. Also den letzten Panzer habe ich noch nicht gesehen, aber ich sehe gerade, dass da drüben noch ein Gegner steht. Irgendwo? Mehr als ein Gegner. schon gern wissen, wo der letzte Panzer ist. Irgendwo da oben müsste noch einer stehen. Irgendwo hier sollten Gegner sein. Klar. Man hat den nicht gesehen, aber ist okay. Klar ist da hier. Natürlich. So, ich mache das einfach wieder so. Jetzt ist mir jetzt egal. Komm, ich will hier weg. da müsste es ein neuer panzer sein irgendwo wenn man da rauskommt nachladen jetzt muss ich aufpassen weil hier sind gegner die sind markiert geworden hier müsste noch jemand sein, irgendwie, ohne MP40. Dankeschön. Ich mich verarschen? Der lebt da noch und rennt einfach alle durch. Ist ja mega fair, dankeschön. Ja, ich, ich beschütze euch auch mal wieder, wenn es nötig ist, klar. Kein Problem. Du bist was anderes. hier gäbe es noch mehr Panzerschreck, wenn ich noch mal bräuchte. So, das könnte ich jetzt langsam trotzdem brauchen, weil meines geht langsam an den Arsch. Meine Nagant, wegen der Munition halt. Laden wir kurz mal nach, dann haben wir das Teil. Irgendwo müsste noch ein Gegner sein hier. Ich glaube, das ist weg. Ah, oh nee, das ist nochmal ein Panzer. Und ich hab. keine. Yep. Genau das meinte ich. Ich komm. Klar komme ich durch alle Fenster aus durch dieses. Oh Fick dich war hart. Du dich auch. So, ich gehe mal kurz hoch und den anderen ausschalten. Ich nehme jetzt meine Panzerfaust schon mit, das ist auch okay. So, Panzerschreck dabei. Passt schon, ich habe keinen Bock mehr zum Kämpfen. hol jetzt den Panzer da raus. Los. Ja, Dimitri, ich bin Dimitri. Ja, holt ihn raus. Was ist hier schon weg? Ist die MP40, die ich äh, haben wollte. Und ein MG, das man positionieren kann. So, und los geht's. Hallo. Eine Scheune. Oh, ich sehe schon wieder, wir müssen Pause machen. Äh, jo, dann hoffe ich mal, euch hat gefallen. Und wir sind nächste Folge wieder. Boah, schon Folge 4. Ich hoffe, wir kommen relativ schnell voran. Aber mal gucken. Ich will da nicht wieder 50 Folgen draus machen. Hoffentlich geht das. Gut, also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen. Auch weil es ein bisschen viel geballert ist als COD. Äh, die Panzer waren ein bisschen mühsam jetzt. Ich weiß, ich verrecke ein paar Mal zu viel, aber das passiert halt.